Hallo, bei mir steht Laura vom Kegelclub Berlin und sie stellt sich einfach mal selber vor. Hi, ich bin Laura, ich bin, ja, ich bin beim Kegelclub. Der Kegelclub ist nicht nur in Berlin, den Kegelclub gibt es überall da, wo es Piraten gibt. Ähm, ja. Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit über eine Gender-Thematik und befasse mich relativ viel mit dem Thema. Deswegen bin ich auf dem Kegelclub gelandet. genau. Der Kegelclub hat ja eine Umfrage gemacht zur Geschlechterverteilung innerhalb der Piratenpartei. Kannst du uns da ein bisschen was Genaueres zu erzählen? Gibt es ein Problem mit der Geschlechterverteilung innerhalb der Piratenpartei? Ähm, Ob es ein Problem gibt, ist Ansichtssache. Ich würde sagen, es gibt ein Problem, wenn irgendwie die allergrößte bewältigende Mehrheit der Piraten nur Piraten sind und nicht Piratinnen. Darf ich denn eine Piratin geschlechtsneutral als Pirat bezeichnen oder sollte ich lieber Piratin zu ihr sagen? Also wenn du es ganz korrekt machst, fragst du sie, ihn, den Menschen, ähm, wie der Mensch gerne bezeichnet werden möchte. Ich bin definitiv Piratin. Es gibt immer wieder diesen Schmu, dass man laut unserer Satzung das nicht sagen darf. Das ist totaler Quatsch. Unsere Satzung wird nur von Piraten gesprochen. Ähm, jeder Mensch darf sich aber so bezeichnen, wie er will. Jetzt haben Piratin Danke. Jetzt haben ja die jungen Piraten eine Art Brief geschickt, der, glaube ich, etwas überbewertet wurde oder auch nicht. Ähm, gibt es denn ein Problem, sag ich mal, mit frauenfeindlichen Äußerungen innerhalb der Piratenpartei? Ähm, es, es gibt es auch innerhalb der Piratenpartei, das ist aber kein piratentürisches Problem, das ist ein Gesellschaftsproblem. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark sexistisch ist. Ähm, ich möchte behaupten, dass kein Mensch in dieser Halle, oder wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen in dieser Halle, sagen, sie sind klar Mann oder Frau und das auch von außen so zuschreibt, wenn du mich anguckst, denkst du auch, ich bin eine Frau, ich denke, du bist ein Mann. So sind wir in unserer Gesellschaft, so sind wir irgendwie aufgewachsen. Das ist der erste Grund, weshalb es dann auch geschlechtsbezogene Diskriminierung gibt. Und ja, die gibt es auch in der Partei. und ich denke, auf Basis unseres Programms sollten wir da ganz klar dagegen stehen, egal wo das passiert. Wenn ich die männlichen Piraten frage, dann sagen die am im Durchschnitt alle immer, nee, es gibt kein Frauenproblem, Frauen haben es bei uns eher leichter, in die Vorstandsämter zu kommen. Manche Frauen sagen, ich muss sogar sagen, wählt mich nicht, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, Marina hat das gesagt. Ähm, haben da die Männer vielleicht doch die falsche Sicht? Und inwieweit kann der Kegelklub darauf einwirken, dass sich die Piratenpartei, sag ich mal, besser um dieses Geschlechterproblem kümmert? Ich glaube, der Kegelclub hat da schon ganz viel getan. Ich habe das Gefühl, seit wir diese Umfrage gemacht haben, ist die Diskussionsbasis in der Partei eine ganz, ganz andere. Also ich kann jetzt irgendwie Quote sagen, wir können über Quote in der Wirtschaft, sogar in der Partei reden, ohne dass da sofort irgendwie der Mega-Shitstorm kommt. Ähm, und das Piraten, das irgendwie alles anders sehen oder viel. Also ich kenne auch ganz, ganz viele, die sich, die sich im Kegelclub engagieren, die sich wahnsinnig freuen, dass wir diese Arbeit machen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das die Mehrheitsmeinung ist, dass sie alle sagen, nö, wir haben kein Problem. Dass Frauen es leichter haben. Ja, Marina hat gesagt, sie will nicht gewählt werden, weil sie eine Frau ist. Ähm, sie hat aber auch nicht gesagt, sie äh, will nicht als Frau gewählt werden, weil ich glaube schon, dass Marina von sich sagt, dass sie eine Frau ist. Ähm, dass Piratinnen es leichter haben, in Amtämter gewählt zu werden, ist in der Umfrage ganz klar widerlegt. Also das kann man sowohl statistisch widerlegen, wenn man sich anguckt, ähm, wie viele kandidieren würden und wie viele dann tatsächlich auch in Ämtern sind. Ja. Wo kann ich dann die Umfrage im Internet abrufen und äh, wie wissenschaftlich ist diese Umfrage? Die Umfrage gibt es unter www.kegelgruppe.net. Da gibt es sowohl die Umfrage als auch die Rohdaten. Da kann man also auch selber nochmal mit dem Datenmaterial, mit den Zahlen spielen. Ähm, wie wissenschaftlich ist diese Umfrage? Naja, also ich meine, ähm, äh, da haben sehr viele Leute dran mitgearbeitet, die sich auch mit irgendwie empirischer Sozialforschung, mit irgendwie quantitativen, qualitativen Erhebungen viel beschäftigt haben. Ähm, würde diese Umfrage so mit den Methoden in einem wissenschaftlichen Age Journal veröffentlicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, haben wir denn, sage ich mal, äh, also deutschlandweit haben wir ja definitiv ein Frauenproblem. Frauen sind nicht in Vorstandsämtern so häufig vertreten wie Männer. Frauen, ich glaube, ich Frauen <lacht> verdienen weniger. Problem, ja. Okay, ähm, kannst du dieses Deutschlandproblem noch mal erläutern? Ist das nur, sag ich mal, durch die Erziehung bedingt? Wie kommt das? Ähm, das ist sicher nicht nur Erziehung, das ist einfach unsere, ja, unsere Kultur, die wir so haben, die einfach einen ganz starken Unterschied macht nach Geschlechtern und mit dieser Unterscheidung. Ähm also ich glaube, man kennt das, wenn man wenn man mal jemanden sieht, wo man nicht klar sofort sagen kann, Mann oder Frau, dann rattet es im Kopf so. Dann ist es irgendwie, da guckt man, naja, die Haare, aber die Augen oder die Finger, äh. man will Menschen einordnen können. Das macht das Leben einfach leichter und wenn wir sie aber dann einordnen, dann schreiben wir ihnen automatisch schon auch irgendwelche Rollenmuster zu. Das wird weniger zum Glück, aber die sind immer noch da. Also es gibt immer noch Tonnen rosa Glitzerspielzeug für Mädchen, die irgendwie dann lieber nicht zu Hause spielen. Und dann gibt es irgendwie Tonnen Abenteuerspielzeug für Jungs, die rausgehen und die Welt erobern braucht man sich irgendwie nicht groß wundern, wenn sich das dann eben auch in der beruflichen Sphäre zeigt. Und dann kommt natürlich dazu, gerade ähm, Vorstandsämter, das sind Vorstandskreise, gerade in großen Unternehmen, das sind eingeschworene ja, ähm, Kreise, Schichten. Da ist es extrem hart für jemanden, der da eben nicht so sofort in dieses Muster reinpasst, ähm, reinzukommen. Und natürlich ist es auch so ein bisschen das Sicherheitsgefühl von so einer Gruppe. Also irgendwie ja, wahrscheinlich sogar wir Piraten würden uns irgendwie extrem schwer tun. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Bei uns gibt es so viel Vielfalt, die tun uns nichts schwer. Aber ähm, ja, wir beide würden uns wahrscheinlich schwer tun, wenn sich hier jetzt irgendwie eine 80-jährige Dame hinstellt und mitreden will, weil zu der haben wir halt nicht so viel Bezug. Aber wenn sie im Internet mit uns chatten würde, dann würden wir ihr Alter ja gar nicht sehen. Würdest du uns sagen, das Internet ist der Motor, wo wir alle geschlechtsneutral ohne, sag ich mal, ablenkendes Äußeres miteinander reden können? Das wäre schön, wenn es so wäre. Es gibt ja äh, mittlerweile irgendwie auch schon ganz viel lustige Software, wo dann man zeigen kann, dass äh, es äh, möglich ist, äh, automatisch irgendwie Kommentare relativ, mit relativ großer Treffsicherheit geschlechtern zuzuordnen. Sobald sich jemand im Internet kannst mit einem weiblichen. Du Beispiel geben? Ähm, Was wäre ein typisch weiblicher Kommentar in einem Chat? Äh, nee, ich muss gar keinen typisch weiblichen sagen. Es gibt irgendwie so Profiler-Dings, die du irgendwie Facebook drüber schieben kannst, wo du allein von den äh, Comments sehen kannst, also die dann auswerten können, ob das männlich oder weiblich ist. Nach welchem Mustern genau die gehen, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Sachen, sobald ich mich halt irgendwo auf Twitter mit einem äh, weiblichen Nickname anmelde, ähm, es gibt Statistiken, dass Frauen da irgendwie mehr böse Sprüche, mehr Sexismus und sonst was abkriegen. Also es ist im Internet möglich anonym unterwegs zu sein, aber ich glaube, wir wollen nicht unser ganzes Leben in die Anonymität irgendwo verlagern. Ähm, wenn du dir die Politik unserer Familienministerin Schröder anguckst, wo wären da deine Kritikpunkte in Bezug auf Frauenpolitik, Familienpolitik? <lacht> Frau Schröder ist mein Kritikpunkt. Das ist schön gesagt, aber ja. kannst du da etwas konkreter werden oder nicht? Ähm, erstens, äh, Frau Schröder ist offiziell Frauenministerin und ähm, hat sich aber offensichtlich ähm, nie mit irgendeiner Art von Frauenpolitik ähm, oder auch äh, Geschlechterwissenschaften äh, befasst. Ähm, die ist da mehr als unbedacht. Sie sagt, sie will keine Feministin sein. Ähm, sie wäre in diesem Amt nicht, wenn nicht Feministinnen schon vor 100 Jahren irgendwie dafür gekämpft haben, dass Frauen wählen und gewählt werden dürfen. Ähm, sie, will Sachen, also sie sträubt sich gegen die Quote, will eine Flexi-Quote einführen. Das ist total naiv einfach nur. In Bist du generell gegen eine Quote oder nur gegen diese Flexi-Quote? Ich bin ganz arg für die Quote, also für eine Quote in der Wirtschaft, weil... Aber gegen diese Flexi-Quote Flexi von Frau Schröder? Flexi-Quote ist wie... Äh, Flexi-Quote ist, ihr dürft alle machen, was ihr wollt und... Ich sag trotzdem, ich habe die Regel gemacht. Äh. Ähm, in Berlin ist ja eine Frau nur, Abgeordnete Susanne Graf. Was würdest du denn sagen, Piraten, die sich in Berlin engagieren, die auch vielleicht ein Abgeordnetenamt in anderen Landesverbänden anstreben, Müssen sie ein hartes Fell haben, müssen die kämpfen, oder ähm, gibt es da Tipps? Irgendwas, was du ihnen sagen kannst? Ähm, jeder, der ein Mandat übernehmen muss, muss, übernehmen will, muss irgendwie ein bisschen hart irgendwann dickeres Fell kriegen und muss sich durchsetzen können. Ähm, diese Geschichte in Berlin, ich glaube, die wurde irgendwie so durchgekaut. Ich glaube die Liste käme auch so nicht wieder zustande. Ja, ist abgehakt, würde ich sagen. Und ähm, darf ich denn dann noch mal fragen, warum du Piratin bist? So drei Sätze? Klar. Ähm, ich bin Piratin, ähm, weil ich wichtig finde, dass sich auch Piratinnen engagieren, weil ich. Ähm ganz, ganz wichtig finde, dass eine Partei, die in den Bundestag einzieht, nicht nur 50 Prozent, sondern möglichst 100 Prozent der Leute in diesem Land, die uns wählen, ähm, repräsentiert. Ich bin aber vor allem auch Piratin, weil ich vollkommen hinter unseren Zielen stehe, wie zum Beispiel dem bedingungslosen Grundeinkommen, der, äh, der Betonung, die äh, Bildungspolitik für uns hat und ähm, Förderung von Frühkindlicher und aber auch lebenslanger Lernen. Ähm, und ich bin Piratin, weil ich es klasse finde, mich in einer Partei so schnell inhaltlich einbringen zu können. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Im Vergleich zu den Grünen werden wir häufig kritisiert, dass die Grünen eine wesentlich bessere Geschlechterpolitik haben. Wo würdest du sagen, stimmt das? Wo gibt es Unterschiede? Wo sind wir vielleicht besser? Wo sind die Grünen besser? Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wir nehmen es da nicht so viel. Was wir ganz, ganz dringend nachholen müssen, ist das ein bisschen besser verkaufen und das ein bisschen ausdifferenzieren. Ich meine, ja, die FDP hat auch ein umfangreicheres Wirtschaftsprogramm als wir. Gratulation! Also. Alles klar. Ich danke dir für das Interview. Sehr gerne. Mhm. Tschüss. Tschüss. Piratenpartei. Klar zum Ende. Klar zum Ende. Ach, als